Wir bitten alle Passagiere aufgrund eines Notfalls, das Flughafengebäude umgehend zu verlassen. Du bist eine tickende Zeitbombe! Davy Crockett ist eine der kleinsten Nuklearwaffen überhaupt. Ihre Sprengkraft entspricht der Wirkung von 10 bis 20 Tonnen TNT. Herr Pohn, Sie werden beschuldigt, ein Attentat begangen zu haben. Geh zur Polizei. Niemals war ich das. Ich verlange doch nur, was mir zusteht. Was ist da falsch? Unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu dienen. Alle dachten, du wärst der Bombenmega. Ich könnte die Wahrheit. Dann muss ich dich festnehmen, Pfahl. Los! Kannst du dann deine Mission noch erfüllen? Ich erinnere mich zwar nicht, wer sie waren. Ich trauere aber um sie. Er kämpft gegen die Terroristen. Er hat sein Gedächtnis verloren und weiß nicht, dass er mal Polizist war! Wo ist die Bombe? Schon vor. Nein, wir gehen zusammen.